Hallo, ich bin der Christian Freisleben, ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten und bin da zuständig für das Projekt Inverted Classroom. Und ich mag zunächst die Pia darum bitten, dass sie sich vorstellt. Gerne, ähm, mein Name ist Pia Reinteler, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Unternehmensführung ähm, an der FWW der WKW im Fachbereich HR Social Skills und Organisation. Ähm, ja, äh, und ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein darf bei diesem Call. Emi. Also mein Name ist Irmgard Fallmann, ich bin an der FH Wien der WKW zuständig für den Bereich E-Learning, betreue hier das Kompetenzzentrum E-Learning und bin sehr froh, ob der Initiative, dass wir hier einen Anlass haben, uns sehr intensiv mit Inverted Classroom beschäftigen zu können. Danke für das Stichwort. Uh, Pia, wo bist du denn diesem Konzept das erste Mal begegnet? Um, dem Konzept zum ersten Mal begegnet bin ich eigentlich in der Diskussion mit der Irmi. Um, also ich habe den Call uh, gelesen von der von um, der Konferenz. Und haben schon ein bisschen Gedanken gemacht, so was sind denn unsere Erfahrungswerte, wie lernen denn eigentlich unsere Studierenden, ähm, was könnte denn so ein Inverted Classroom ähm, eigentlich tun, um Kompetenzen auch zu stärken? Ähm, dann haben wir eben diskutiert und ähm, sind dann eben auf dieses Thema selbstreguliertes Lernen gekommen. Mhm. Selbstreguliertes Lernen, Irmi, wie arbeitet ihr mit dem Selbstreguliertes Lernen, also wir haben uns eher jetzt einmal an einer Theorie gehalten, wir haben das Modell von Zimmermann hergenommen und also aus theoretischer Sicht betrachtet, was selbstreguliertes Lernen eigentlich ausmacht, also was ist ein erfolgreichender Lernender, welche Kompetenzen muss er, er oder sie haben, um eben einen selbstgesteuerten Prozess gut durchführen zu können und wir denken sind überzeugt davon, dass das einfach eine notwendige Basiskompetenz ist, um in einem Inverted Classroom Setting erfolgreich lernen zu können. Wir wollen uns in weiterer Folge einfach Gedanken machen, wie muss eine Lernumgebung aufgebaut sein, wie muss so ein Inverted Classroom kann oder sollte er durchgeführt sein, um eben diese Selbststeuerungskompetenzen unserer Studierenden auch zusätzlich noch zu fördern. Okay, uh, Pia, welche Vorbereitungsmaterialien, wie was glaubst du, was wichtig ist, wie die gestaltet sein müssen, um diesen Prozess zu unterstützen? Uh, ja, das ist eine gute Frage. Uh, ich denke, das sind wir selber auch noch ein bisschen am überlegen, weil die Frage ist, wie man da auch eine gute Balance finden kann zwischen den Erwartungen der Studierenden, um, die doch sehr stark auf Vorstrukturierung ausgerichtet sind. Um, und andererseits auch äh, die Selbststeuerung, wie wir, das auch, ähm, wie wir das auch unterstützen können, da das ja auch ähm, eine Kompetenz ist, die man auch später braucht. das also jetzt nicht nur im Studium an sich, sondern später auch im Job. Und dass das was ist, was besonders auch am FH-Sektor was Wichtiges ist, was es zu unterstützen gilt. Äh, welche konkreten Maßnahmen wir da setzen wollen, das wollen wir unter anderem eben auch mit anderen diskutieren im Rahmen unseres Workshops. Sehr gut. Irmi, ich weiß, dass ihr schon einiges zum Thema E-Learning ausprobiert habt. Welche Methode oder welche Herangehensweise glaubst du, dass die am ehesten auch für das Konzept Inverted Classroom passend ist? Naja, wir haben, ähm, verfolgen insgesamt eine Strategie von Blended Learning und nicht von reiner Online-Lehre. Das heißt, als Fachhochschule ist es uns auch wichtig, dass der direkte Kontakt, auch der persönliche Kontakt zu den Studierenden weiterhin natürlich auch vorhanden bleibt. Und das ist etwas, was wir im Inverted Classroom-Modell ja natürlich auch stark finden. Von den Methoden her, also wir arbeiten mit Moodle und haben halt diverse Funktionen innerhalb Moodles, die wir nutzen können, um auch Inverted Classroom zu unterstützen. Und äh, Lernvideos, mit Hilfe von Screencasts sind mittlerweile bei uns im Haus durchaus auch schon vorhanden und werden auch schon verwendet und wir versuchen das auch noch zu uh, verstärken und zu unterstützen. Mhm. Gut, wunderbar. Ihr beide werdet miteinander einen Workshop am zweiten Konferenztag, sprich am 24. Februar, gestalten. Auf das freuen wir uns schon sehr. Ähm, ja, und bis dahin an alle, die das sehen, auch die anderen Vorbereitungsmaterialien, die, die wir vom Vorbereitungsteam nach und nach online stellen werden, anschauen. Auch dieses Video ist ein Teil der Vorbereitung auf die Konferenz im Sinn des Inverted Classroom Modells. Dann vielen Dank für eure Zeit und bis zur Konferenz und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.